Ja, was geht. Heute machen wir mal 6 Cases auf, weil ich Bock drauf habe. Sehe ich hier schon eine Horizon Case, eine Prisma Case, zwei Gamma Case Keys und zwei Spectrum Case Keys. Fangen einfach mal bei der Spectrum Case auf. Tactic CC, CZ Schmutz Condition <lacht> Naja, immerhin meine Lieblingswaffe So, was ist denn das jetzt hier für ein Dreck? Everything, hier, zack, newest Habe ich gleich weiter bei der nächsten Spectrum Case, Alter Vielleicht gibt es ja dieses Mal was wieder nichts aus. Schmutz. Und Star sogar Sch noch schmutziger der Condition. Naja. Hab mir ja eigentlich 2 Case Keys gekauft, aber egal. Danke Steam. Ja, da war schon 2 Pings. Wieder nichts, Alter. Ja, 5 Sevens. Auch oh, Schmutz, Alter. Was ist das aus? Vielleicht jetzt dieses Mal was. Ja, jetzt kommen wir zu den zwei Highlights. Rise Horizon. Ich finde hier sind mit Abstand die geilsten Skins drin. Ich bete. Oh, da war schon pink. Und jawohl, also Kalila Komen in, in Drecks Condition. Ah, that's the case. Die sind auch richtig geil so hier. Das sind tatsächlich gute Skins drin. Natürlich sind die drei die besten. Die vier meine ich. Lala. Jawohl! ¡Suscríbete <tose> al